Hallo zusammen, mein Name ist Marilena Anieli, ich bin Ausbildungsverantwortliche bei der RX-AG hier in SEIS. Heute möchte ich dir zeigen, welche Prüf, wir bei der RX-AG ausbilden und was wir so schnell unseren Lernenden anbieten. Unsere Lernende starten ihre Lehre mit einem Lehrlingslager. Den ersten Tag verbringen wir in der RX und dann gehen wir den Rest der Woche ins Lehrlingslager. Das Lehrlingslager wiederholen wir jedes Jahr und alle Lernenden dürfen mit. Aktuell bilden wir jedes Jahr zwei kaufmännische Lernende aus, dann alle zwei Jahre ein Logistiker, alle zwei Jahre ein Kunststofftechnologe und wir haben gerade noch einen Automatiker im vierten Lehrjahr bei uns. Für die Zukunft sind noch mehr Ausbildungsplätze geplant. Mindestens viermal im Jahr führen wir zusammen mit mir eine Lehrlingssitzung, wo ich als Ausbildungsverantwortliche organisiere und uns untereinander als Austausch dient. Außerdem gehen wir auch einmal im Jahr auf eine Lehrlingsreis. Unsere Lernenden profitieren zudem von vielen Benefits, wie zum Beispiel eine Beteiligung an Laptop, eine Bücherpauschale, gratis Kaffee, Wasser und Früchte im Haus pro Jahr als halbtags, aber vor allem von super motivierten und professionellen Ausbildenden, die die Lernenden im Berufsalltag begleiten und unterstützen. Bist auch du interessiert an einer Lehrstelle bei der EREX, dann bewirb dich doch. Wir freuen uns auf dich.